So, viele Ziegen zum Opfern. Nee. Nein. Ja, zu bestimmter Zeit, da werden ja, die dann geopfert ja. oder geschlachtet. Ja. ja, die sind ja da. vom ja an, Camping. Ziegenstall, ne? Das ist eine Art, ein, ein Teil von der Geschäft der Einheimischen. Ach, die lange Ohren haben? Ja. ja. Unterschiedlich. Manchmal die, haben die nur die kurzen Ohren, aber jetzt sind, haben die dann nur die. haben die dann jetzt lange Ohren. Und die da drüber? Warum sind es 8 bis Ja. Oh, I Yeah. Papa, <laughs> Ja. Ziegenstall. Nee. Nee. Kannst du auch schon gut animieren. Hm, da, steht, da sind auch schon Daten da. Geburtsdatum. Wie viel äh, Nachwuchs? Ja? Zwei Nachwuchs. Vom ja? 10. Juli 2000 was geboren und zwei Nachwuchs. Ja? Da steht der Schlachttag, oder? 7.9.? Nein, 9.7. Ja, Geburtsdatum. Da steht ja auch schon Karwin, Karwin heißt die Paarung, war 26... hier, Ein Einkunft, Ankunft, ja? mhm, äh, Karwin heißt Paarung, ja? mhm. am 26.3.22. Gebor geboren, 7 .22. Nach Nachwuchs 2. Ja? Mhm, ja. Ah, ja. Sie sind alles dann alle registriert, ja? Die sind gut, aber stinkt auch diese Fleisch. Ja, ja. Hm? Die sollten sich nicht verhalten. So ne? Ah, der Baby. Das Baby. Ah, ganz klein, ja. Hier auch. Hier, guck mal, da unten. Frisch. Mhm. sind so gestreift, geworden, ne? Nee, die wollen nicht gestreichelt mhm. werden. Du bist auch Mama. Weg <lacht> da. Nee. Du bist Papa, du musst Papa sein. Na, Mama. Mama, guck mal. Was ist? Nee. Mama. Mama. Ini apa ini masuk milik pemerintah atau dikasih modal pemerintah atau gimana? Sendir, pribadi. Oh pribadi nih. Tapi lengkap sekali ditulis ya. Berapa, kapan masuk ya, gitu ya? Kita kita dia, kita dia, kita kita oh, oh gitu. Itu. Uh, uh, dikasih data semua berapa anaknya gitu ya Masuknya Tapi ini milik pribadi ya Satu kambing berapa harganya Ada yang 3 juta Ada yang Kostet 3 millionen 200 euro Einziga ja. So Eine Ziege? Ja. ja, ja. Wo? Äh, zwei, ne, zwei, kostet 200 Euro, 3 Millionen. Ja? Oh, ja. Nee. Zum Opfern. Ja, ja. Stimmt, 200 Euro. Ja, ja. ja. ja der Deutschland Und wie groß immer. ist die dann? Ja, das ist wie die Mama, wie die Mutter Ziege. Also man ja. tut immer nur weibliche Ziegen opfern, oder? Männliche nicht, oder? Da, auch, ja, männlich auch. Beiden kann man die opfern. Ja. Ne? Ah, guck mal. <lacht> <lacht> die Knottel raus. <lacht> <lacht> <lacht> das hab ich auch noch nicht gesehen. Yeah. Ja. Die fressen ihr Knottel wieder, ne? Nein. Nicht. Was hat der makan lagi? Was? <lacht> <lacht> Nicht so weiblich schon eindeutig. Erlin erlene. Erlene, Berlin, Erlin. Hm. Erlene, dort los, Berlin, Ista Ya. Bisa juga ngedot yang beginian ya, kambing. Tahu dia? Iya, kerap. Keme, keme ya. Guck mal, dann riecht dein, dein Hahn, ja? Es riecht speziell nach, nach Ziegen. Ziegern, ja. <lacht> okay, okay. Ist nichts mehr drin da, Thomas, vielleicht. Nein, ich könnte das Tier nicht schlachten. Ich könnte es nicht durch Schlachtbank führen. Na, eigentlich bei mir auch. Es tut mir immer leid, wenn ich sehe, ja. dass sie dann geschlachtet werden bei, bei der Opfer Feiertag. Ich nehme dich jetzt mit, hä? Schlapprohr. ja die nih, Beda beda. Guck mal, da gibt es eine Rasse, heißt Etawa-Rasse. Das merkt man ja von den langen Ohren. Und ja. ne? schon ist es bei mir. Etawa. Fertig. Fertig. da zieh Ja, okay. So, gib, gib ihm. Okay. Komm, mit. Auf und Rolle. Los. Ich will jetzt Komm. Komm. Komm. Komm. Komm. Ja. Komm. Uh, Komm. Die äh, Frau, die ist Türkin, Aha. Baby äh, oh. hat die Ziege, hm. hat sie ah. gibt auch äh, nicht ab, also. wird auch nicht geschlachtet. Nee, natürlich. Und die Ziege ist schon so groß bei ihr. Ja, ja, ja, ja. Sie gibt nicht ab. Ja, wenn, wenn man das aufzieht, also dann, vielleicht will man überhaupt nicht schlachten, ja. Okay. okay wir fahren weiter und die kommen nie auf die wiese irgendwo? Äh nein da die nein. also die kriegen ja also die gehen nicht auf wiesen da obwohl es genug äh, gras da gibt ja. zu gefährlich Na, also vielleicht laufen die weg ja die werden abhauen ja Ayo, <Gülüyor> ist <Gülüyor> Ini udah jadi programnya kalau ada turis lagi kalau mau ada yang mau full day, gitu kan